Sobald Sie Ihr erstes Projekt angelegt haben, möchten Sie vermutlich damit beginnen, als erstes die Literatur in Citavi zu erfassen, die Ihnen schon vorliegt. Das sind also zum Beispiel die Bücher im Regal hinter Ihnen oder der Aktenordner mit den ausgedruckten Kopien von Aufsätzen, der bei Ihnen auf dem Tisch liegt und sicherlich einige PDF-Dateien auf Ihrer Festplatte. All das soll in Citavi aufgenommen werden. Ich möchte damit beginnen, zuerst die Bücher aufzunehmen. Immer wenn Sie neue Literatur in Citavi erfassen, dann ist das in der Sprache von Citavi ein Titel. Das kann also ein Buch sein, ein Zeitschriftenaufsatz, eine Internetquelle, all das ist in Citavi ein Titel. Dazu klicken Sie hier oben auf plus Titel und bekommen jetzt eine Auswahlmaske angezeigt. Sie müssen sich zuerst für einen Dokumententyp entscheiden, damit Citavi weiß, welche Maske es Ihnen für die Erfassung anbieten soll. Sie sehen hier 35 verschiedene Dokumententypen und das sind natürlich viel zu viel für Sie. Die brauchen Sie nicht alle. Die wichtigsten die können Sie sich in die erste Spalte zusammenziehen, dass Sie Ihre eigene Auswahl haben. Also zum Beispiel Grauliteratur ist ein sehr schöner Dokumententyp, um Institutsberichte, Forschungsberichte oder ministeriale Veröffentlichungen zu erfassen. Zeitungsartikel ist auch immer sehr nützlich. Das Internetdokument werden Sie auch häufig brauchen, dann sehen Sie aber nachher, wie das viel einfacher zu erfassen ist als manuell. Und wenn Sie sehr häufig auf Tagungen sind, dann ist zum Beispiel auch der Tagungsband nicht uninteressant. Und so können Sie sich wirklich Ihre persönliche Eingabemaske zusammenstellen. Ich beginne jetzt aber mit einem Buch. Und wenn Sie vielleicht anfänglich unsicher sind, welcher Dokumententyp der geeignete ist, dann lesen Sie bitte rechts immer die kurze Beschreibung. Und hier unten sehen Sie auch links auf ähnliche Dokumententypen. Und dann ist es auch ganz einfach, später den richtigen Dokumententyp zu wählen. Natürlich können Sie in Citavi auch immer wieder den Dokumententyp wechseln, also auch nachdem Sie schon ein Werk erfasst haben. Also, wir erfassen eine Monografie und das Buch, das mir vorliegt, das ist von einem Autor, der heißt Jeremy Rifkin. Rifkin ist der Nachname und damit beginne ich immer. Erst der Nachname, Komma, dann der Vorname. Wenn Sie mehrere Autorinnen oder Autoren erfassen wollen, dann geben Sie jetzt ein Semikolon ein und dann kommt der nächste Name, immer in der Form Nachname, Vorname. Versuchen Sie möglichst immer die Vornamen auszuschreiben, auch wenn Sie im Hinterkopf haben, dass das später in Ihrer Literaturliste nicht nötig ist. Es ist ja möglich, dass Sie eine Veröffentlichung bei einem Verlag einreichen der tatsächlich auf Vornamen verzichtet, aber später die gleiche Veröffentlichung oder eine ähnliche beim anderen Verlag einreichen möchten. Und der legt eben Wert darauf, dass die Vornamen ausgeschrieben sind. Es ist viel einfacher, das direkt bei der Erfassung vollständig zu machen, als später das Ganze nachzurecherchieren. Hier kommen auch keine äh, Doktoren- oder Professorentitel rein, sondern tatsächlich nur Vor- und Nachname. Erfassen Sie alle Autornamen vollständig. Verzichten Sie darauf, eine verkürzte Form hier aufzunehmen, indem Sie zum Beispiel reinschreiben et al. Das würde Citavi so interpretieren, dass es einen Autor gibt, der et al heißt. Wenn Sie sehr schwierige Namen haben, dann ist es vielleicht einfacher für Sie, wenn Sie das Detailformular öffnen. Dazu klicken Sie hier entweder vorne auf Autor oder drücken die tastatur Taste F9. Ich drücke mal auf Autor. Und Sie sehen, Rifkin Jeremy hat er schon eingetragen. Und jetzt könnte ich einen weiteren aufnehmen. Das ist besonders nützlich, wenn Sie äh, Autorennamen haben, die aus sehr vielen Vornamen bestehen. Oder zum Beispiel Ministerien. Also das Bundesministerium des Inneren. Und hier können Sie auch direkt eine Abkürzung dafür eingeben. Einige Zitationsstile haben da ganz gerne im Text nicht den vollen Namen, sondern nur die Abkürzung. Und hier können Sie das auch wieder löschen. Ich würde jetzt damit weiter fortfahren, die restlichen Informationen auszufüllen, die, die ich dem Buchdeckel direkt entnehme. Auch hier gibt es rechts immer wieder die Hilfestellung, was an Eingabe erwartet wird. Also hier zum Beispiel die H2-Revolution. Und Sie sehen schon, dass ich H2 falsch geschrieben habe. Markieren Sie die 2. Rechte Maustaste, tiefgestellt. Und so würden Sie jetzt fortfahren, dieses Buch zu erfassen. Das geht aber alles viel schneller bei Büchern, die eine ISBN haben, eine Internet Standard Book Number. Und Wie das geht, zeige ich Ihnen jetzt. Ich lösche jetzt noch mal meine Aufnahme, die manuelle, und mache das Ganze jetzt über die ISBN. Dazu klicke ich hier oben auf die Schaltfläche ISBN DOI PubMed ID. An dieser Stelle muss ich jetzt nur die ISBN eingeben. Es ist völlig egal, ob Sie die alte zehnstellige oder die neue 13-stellige ISBN eingeben, auch ob Sie mit oder ohne Bindestriches eingeben. Das spielt alles keine Rolle. Jetzt drücke ich noch auf die Enter-Taste oder auf Eingaben übernehmen. Und Jetzt sucht Citavi in den von mir ausgewählten Katalogen. Sie sehen, das sind rechts die hier. Nach dem Titel der unter dieser ISBN dort vermerkt ist. Ich klicke auf Titel übernehmen und Citavi trägt das für mich in meine Projektdatenbank ein. Nun ist es so, das ist alles sehr bequem mit der Übernahme aus Bibliothekskatalogen, aber Sie dürfen sich nicht 100% darauf verlassen, dass alles was von dort kommt auch völlig korrekt ist. Das hängt mit verschiedenen Erfassungsmethoden zusammen, das müssen wir jetzt gar nicht an der Stelle vertiefen. Wichtig für Sie ist, dass Sie die Literaturangaben, die Sie aus irgendeinem Katalog übernommen haben, immer nochmal vergleichen mit dem Original, was ja auch direkt vor Ihnen liegt. Und so werden Sie zum Beispiel feststellen, dass in dem Fall Brigitte Kleid nicht die Co-Autorin bei dem Buch ist, sondern sie ist in dem Fall die Übersetzerin. Das heißt, wir nehmen Frau Brigitte Kleid hier wieder raus und machen sie zur Mitarbeiterin. Auch hier sehen Sie, dass der Katalog das Chemische Zeichen für Wasserstoff nicht korrekt darstellen konnte, also das muss tiefgestellt sein. Und jetzt haben wir alles vollständig übernommen und jetzt möchte ich Sie dazu einladen, diese Korrektur, diese manuelle Überprüfung, die Sie vorgenommen haben, auch direkt zu vermerken. Sie sehen hier, wo Citavi die Daten her hat. Und Sie würden an der Stelle sagen, das haben Sie am Original geprüft. Idealerweise ist später in Ihrer fertigen Arbeit. Jeder zitierte Titel mit diesem persönlichen Gütemerkmal ausgezeichnet, dass Sie das am Original geprüft haben. Das erste Buch haben wir jetzt in Citavi aufgenommen und auf die gleiche Weise würden Sie die restlichen Bücher in Citavi erfassen, vorzugsweise über die ISBN. Wenn Sie sehr, sehr viele Bücher haben, dann könnte es sich vielleicht sogar für Sie lohnen, diese Bücher mit einem ISBN-Scanner einzuscannen, hinten den ISBN-Strichcode. Das kann Citavi für Sie dann en bloc auswerten. Hier zum Beispiel über den Strichgurt-Scanner oder indem Sie eine Textdatei importieren, die ISBNs enthält. Jetzt möchte ich einen Sonderfall zeigen und zwar liegt Ihnen ein Sammelwerk vor. Das hat eine Herausgeberin oder ein Herausgeber und mehrere Autoren, die jeweils Beiträge daraus verfasst haben. Und diese Beiträge, das sind eigentlich diejenigen, die Sie später in Ihrer Arbeit zitieren möchten. Wie funktioniert das mit Citavi? Sie würden zuerst das Gesamtwerk, das Sammelwerk anlegen. Und Sobald Sie das erfasst haben, würden Sie die einzelnen Aufsätze aufnehmen. Also Sie würden es das von Hand machen, zum Beispiel hier über Titel und Sammelwerk. Oder, wie wir es vorhin auch schon gesehen haben, das geht natürlich auch über die ISBN. Ich mache es noch einmal von Hand. Ich klicke auf OK und Sie sehen, hier gibt es ein anderes Feld. Das ist jetzt der Herausgeber oder die Herausgeberin. Herausgeber Markus Gerhard, Rüschen Thomas, und sandhövel armin Finanzierung. Ein neuer... Na, man muss schon schreiben können. Das ist 2011. Verlagsort ist Frankfurt. Vielleicht haben Sie gerade gesehen, dass ich aus einer Liste bereits erfasster Verlagsorte einen bestehenden übernehmen kann. Ich mache es mal vor. Ich tippe. Citavi schlägt mir einen Eintrag vor und den übernehme ich mit Tabulator. Und das ist der Frankfurt School Verlag. Jetzt klicke ich auf Beitrag hinzufügen und jetzt kann ich den interessierenden Aufsatz in Citavi erfassen. Das ist jetzt Breitschopf Barbara. Und Wiegmann Jochen und es geht um die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen. Und der Artikel findet sich auf den Seiten 65 bis 87. Damit Sie eine Vorstellung bekommen, wie das später im Literaturverzeichnis aussieht, mein Tipp, blenden Sie über das Menü Ansicht den Befehl aktuellen Titel im Zitationsstil anzeigen ein. Und dann sehen Sie hier links eine Vorschau, die können Sie auch vergrößern. Dann bekommen Sie eine Vorstellung davon, wie das im Literaturverzeichnis aussehen wird. Das hängt natürlich immer jetzt davon ab, welchen Zitationsstil, und darauf komme ich später noch zu sprechen, Sie in Citavi auswählen. Sie können jetzt zurückgehen zum übergeordneten Titel, das ist eben dieses Sammelwerk. Und jetzt können Sie einen weiteren Beitrag hinzufügen aus diesem Sammelwerk oder wieder zurückgehen zu dem bereits aufgenommenen Beitrag. Nachdem Sie nun die Bücher erfasst haben und die Aufsätze aus den Sammelwerken, möchten Sie vielleicht jetzt die Zeitschriftenaufsätze in Citavi aufnehmen, die Sie bisher eventuell als Ausdruck in einem Ordner auf Ihrem Tisch stehen haben. Fast immer müssten Sie diese Aufsätze von Hand erfassen, das heißt Sie würden hier eine entsprechende Maske auswählen und dann die fehlenden Angaben dort eintragen. Manchmal ist es aber auch einfacher, diese Informationen in einer Datenbank zu recherchieren. Das werden wir später sehen. Noch viel einfacher ist es aber, wenn Sie die Aufsätze im PDF-Format vorliegen haben. Und das könnte vielleicht bei Ihnen so aussehen wie hier bei mir auch. Da gibt es also mehrere PDF-Dateien auf meinem Rechner. Und diese PDF-Dateien, die haben alle ganz kryptische Namen. Die habe ich irgendwann mal gesammelt. Und jetzt möchte ich da ein bisschen Ordnung reinbringen und vor allen Dingen die später auch richtig auswerten und auch für meine Arbeiten nutzen, wenn ich sie zitieren möchte. Wenn das nur eine einzelne oder zwei, drei Dateien sind, dann geht es tatsächlich am schnellsten, wenn Sie per Drag-and-Drop die hier links auf diese Titelnavigation ziehen und dann hier loslassen. Was passiert? Citavi öffnet diese PDF-Datei und sucht auf den ersten drei Seiten, ob es dort eine DOI-Adresse gibt. Digital Object Identifier. Die sehen so aus. Falls ja, führt Citavi eine Recherche durch und wo sucht es die Daten? Die sucht es zum Beispiel, hier sehen Sie es, bei PubMed, ansonsten bei CrossRef oder DataSite und lädt von dort die Titelangaben herunter. Sie wissen, ich habe es vorhin schon einmal gesagt, dass das sehr bequem ist, aber dass man auch immer... Wenn man den Artikel im Original vorliegen hat, die Angaben nochmal vergleichen sollte. Und wenn man das getan hat, Sie kennen das Prinzip, dann würden Sie sagen, Sie haben es am Original geprüft. Das Beste, was einem Datensatz in Ihrem Projekt passieren kann, sozusagen. Wo ist die PDF-Datei? Die PDF-Datei ist hier lokal verlinkt. Was heißt, das ist jetzt in Ihrem Citavi-Projekt drin? Wird das ein riesengroßes Projekt, eine, eine riesige Datei, die nicht mehr händelbar ist? Da müssen Sie keine Sorgen haben. Den Citavi kopiert die PDF-Datei in den Projektordner, also nicht in die Datenbank, sondern in einen Ordner. Und diesen Ordner, den finden Sie auf Ihrer Festplatte. Ich zeige Ihnen den. Ich habe jetzt den Windows-Dateimanager geöffnet. Sie sehen, ich bin im Verzeichnis meiner Dokumente, im Unterverzeichnis Citavi 5. Und dort gibt es wieder ein Unterverzeichnis Projects. Wenn ich da drauf klicke, sehen Sie hier das Projekt, was ich gerade angelegt habe, den Projektordner erneuerbare Energien. Und hier sehen Sie mein Citavi-Projekt. Und hier in dem Ordner Citavi Attachments, da ist die PDF-Datei, die ich vorhin importiert hatte. Ich habe Ihnen gezeigt, wie Sie ein oder zwei, drei Artikel über Drag and Drop importieren können. Wenn Sie viele Artikel importieren wollen, dann ist es besser, einen anderen Weg zu gehen. Und dann sage ich jetzt hier Datei importieren aus PDF-Dateien. Sie sehen, es gibt eine Menge Importmöglichkeiten, Bei uns interessiert im Moment bloß die Option, aus PDF-Dateien zu importieren. Jetzt gehe ich auf Weiter und ich kann wieder eine einzelne Datei auswählen. Da haben Sie gesehen, das geht aber schneller, wenn ich das per Drag and Drop mache. Das ist der Befehl, der uns interessiert. Alle Dateien in einem Ordner und ich kann auch dessen Unterordner mit einschließen. Ich wähle jetzt den Ordner aus. Und habe jetzt noch die Option zu entscheiden, was soll denn mit den PDF-Dateien passieren, die in diesem Ordner liegen. Sollen die in mein Projektverzeichnis kopiert werden? Oder sollen die sogar verschoben werden, also vom alten Ort weggenommen werden? Oder möchte ich nur einen Link setzen? Das heißt, die PDF-Dateien bleiben, wo sie sind, und ich mache nur eine Verknüpfung. Mein Tipp wäre, dass Sie den Befehl kopieren verwenden. Das hat den großen Vorteil für Sie, wenn Sie mal den Rechner wechseln, dann brauchen Sie bloß das Projektverzeichnis auf einen neuen Computer zu kopieren und dann haben Sie dort Ihr Citavi-Projekt und alle verknüpften PDF-Dateien. Ich klicke auf Weiter. Jetzt bietet mir Citavi nochmal an, einzelne PDF-Dateien davon auszunehmen vom Import, aber ich möchte alle haben. Und jetzt passiert genau das Gleiche, was wir vorhin gesehen haben, allerdings. Für jede einzelne Datei nochmal und Citavi erkennt jetzt auch, dass ich gerade schon eine der PDF-Dateien importiert hatte. Sie sehen dass das, das ist Rot hervorgehoben. Ich kann also nachher entscheiden, dass kein Doppelimport stattfinden soll, indem ich auf Projektdubletten nicht importieren klicke. Interessant ist nachher dieser eine hier, dieser Artikel, den müssen wir uns nachher mal anschauen. Da scheint irgendwas nicht geklappt zu haben. Der Rest sieht ganz gut aus. Also ich klicke wieder auf Titel übernehmen. Citavi bietet mir auch an, die Schlagwörter zu übernehmen, die der jeweilige Katalog bereitgestellt hat. Da sage ich mal okay. Und da kommen wir direkt zu den problematischen. Den schauen wir uns gleich nochmal an. Aber das sind die, die gut geklappt haben. Die hatten eine DOI-Adresse. Hier ist sie wieder. Da sieht man auch, wo es herkam. Und da unten ist die PDF-Datei. Gucken wir nochmal auf den problematischen Artikel. Das sieht ja gar nicht gut aus. Was ist da passiert? Tatsächlich war es ein Artikel, der hatte eben nicht ein. Identifier wie eine DOI-Adresse oder eine PubMed-ID. Und in solchen Fällen müssen Sie tatsächlich Hand anlegen. Sie müssen die Daten von Hand erfassen. Das geht am besten, indem Sie die PDF-Datei in der Vorschau von Citavi sich anzeigen lassen und dann das sich möglichst bequem einrichten. Und jetzt würden Sie über Copy-Paste, also ich markiere das hier rechts, kopiere das in die Zwischenablage und füge das hier links wieder ein. Und Ich kann es auch ein bisschen größer machen, damit man es besser sehen kann. Hier sehen wir auch den oder die Autorin. Hier einfügen und jetzt ein Trick, Sie wissen ja, man muss immer Nachname Vorname eingeben und Sie sehen hier, das ist im Original das ist umgekehrt. Und Jetzt gehe ich einfach über die rechte Maustaste und sage, füge mir das umgekehrt ein und dann habe ich es auch schon richtig. Etwas weiter nach unten gehen, da sehen wir die bibliografischen Angaben, die wir noch brauchen, um das später korrekt zitieren zu können. Das war die Zeitschrift Nature, die ist sogar schon drin. Der Jahrgang ist dieses Volume 521, das Jahr ist 2015, eine Heftnummer gibt es in dem Fall nicht und die Seitenzahl ist 138 bis 139. Und jetzt habe ich tatsächlich die fehlenden bibliografischen Angaben erfasst. Ich stelle das alles wieder so ein, dass ich das gut. Im Blick habe. Und jetzt können wir noch folgendes machen. Sie haben ja vorhin gesehen, dass meine PDF-Dateien ganz übel benannt waren. Ich weiß gar nicht, wo dieser Dateinamen herkam. Citavi kann jetzt diese ganzen PDF-Dateien, die in meinem Projektverzeichnis liegen, für mich umbenennen. Dieses Umbenennen, das macht Citavi mithilfe des Citavi-Kurztitels. Den sehen Sie hier oben. Das ist der Kurztitel. Schauen wir uns auch mal den hier an. Kann man auch sehr schön sehen. Das sind die ersten beiden Autorennamen, die Jahreszahl und die ersten fünf Wörter aus dem Titel. Das ist der Kurztitel, den Citavi dafür vergibt. Der wird nachher nicht für Ihre Publikation benutzt. Das ist nur ein Hilfsmittel innerhalb von Citavi. Sie können auf Wunsch das auch ändern. Man klickt einfach drauf und korrigiert den Kurztitel. Uns interessiert jetzt aber nur dabei, wie wir den nutzen können, um die PDF-Dateien besser zu benennen. Da sehe ich übrigens wieder, dass hier ein CO2 sich da reingeschlichen hat. Das ist klar, das kann nicht gut funktionieren über die Recherche. Das muss ich direkt wieder korrigieren. Das kann ich so nicht stehen lassen. Wie funktioniert das nun mit dem Umbenennen der PDF-Dateien? Sie klicken hier auf das Zahnrad-Symbol und sagen Dateien mit dem Citavi Kurztitel umbenennen. Ich klicke da drauf und jetzt sagt Citavi, soll es nur die ausgewählte Datei betreffen oder soll es vielleicht alle verknüpften PDF-Dateien in diesem Projekt betreffen. Ich nehme mal diese alle Option und klicke auf OK. Und jetzt wurden die Dateien erfolgreich umbenannt. Kleine Erfolgskontrolle, indem wir nochmal in den Attachments-Ordner schauen. Das war hier bei unseren erneuerbaren Energien. Citavi Attachments. Ja, und das sieht besser aus als mein Original vorher. Wenn wir Jetzt nochmal auf unser Citavi-Projekt schauen, dann fällt Ihnen vielleicht auf, dass hier links gerade nur drei Titel angezeigt werden. Wo sind all die anderen? Das waren die drei, die wir gerade frisch importiert hatten aus unseren PDF-Dateien. Immer wenn Sie mehr als einen Titel über den Import in Citavi aufnehmen, dann erzeugt Citavi aus den importierten Titeln eine sogenannte Auswahl, eine Teilmenge sozusagen, damit Sie sich ganz auf die neuen Titel fokussieren können. Wenn Sie wieder alle Titel sehen möchten, dann klicken Sie links unten auf Auswahl aufheben oder auf dieses X hier oben. Ich klicke hier unten und jetzt sehen Sie wieder alle Titel, die wir bisher in unserem Projekt gesammelt haben.